Darf ich kurz die Geschäftsführer fragen? Ich könnte jetzt grundsätzlich erst einmal den Petitionstagesordnungspunkt ausklammern und würde dann die weiteren Anträge aufrufen und abstimmen. Ist das okay? Seid ihr einverstanden? Sie haben das im Griff. Ja, dann machen wir das. Und dann sparen wir nämlich sehr viel Zeit. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 90 auf. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der AfD. Errichtung von Landstromanlagen für Binnenschiffe, Drucksache 20-5796. Wer stimmt dem Dringlichen Antrag zu? Das ist die Fraktion der AfD, die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das ist die FDP, der fraktionslose Abgeordnete CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Damit ist der Dring Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Dringliche Antrag abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 60 auf. Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz usw. So Antrag der FDP Ja zur Gentechnik 20 5673 zu 20 4891. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der AfD, der fraktionslose Abgeordnete, die fraktionslose Abgeordneten, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und DIE LINKE. Ist jemand dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Umwelt, Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Hessische Impfstrategie Drucksache zu Drucksache Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der CDU, der fraktionslose Abgeordnete, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? die Fraktion der AfD, die fraktionslose Abgeordnete, die FDP, die SPD und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung. Angenommen. Tagesordnungspunkt 62 Beschlussempfehlung im Berichtsausschuss für Wirtschaft Antrag Fraktion Die Linke Bus und Bahn virenfrei machen Drucksache 205683 zu 205540 wer stimmt der Beschlussempfehlung zu Fraktionen der CDU die Freien Demokraten die beiden fraktionslosen Abgeordneten Bündnis 90 die Grünen wer stimmt dagegen die Linke Wer enthält sich der Stimme? Die SPD und die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung, Bericht, Kulturbudgetausschuss Ausschuss Antrag Fraktion Freie Demokraten, deren Rückstände aufholen, Drucksache zu 20 5539. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion Die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? DIE LINKE, die SPD und die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung Bericht Kulturbudgeter Ausschuss, Dringlicher Antrag AfD, Freiwillige und gegen verpflichtende Corona-Schnelltests, Drucksache 20-5694 zu 205610. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, die SPD, DIE LINKE, die die Freien Demokraten, die beiden der fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? Das ist die AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 65, Beschlussempfehlung im Bericht des Ausschuss Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD, psychische Belastung von Schülerinnen und Schülern, Drucksache 20 5695 zu 205611 Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die fraktionslose Abgeordnete, der fraktionslose Abgeordnete, die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Freien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 Angenommen. Tagesordnungspunkt 67: Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- Sozialintegrationsbudgetausschuss. Antrag Fraktion Die Linke: Fachkräfte in der pädagogischen sozialen Arbeit. Drucksache 20/5704 zu 20/5537. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die beiden fraktionslosen Abgeordneten, die CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD, die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 68. Beschlussempfehlung und Bericht. Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss Antrag der äh, äh, Abg. Wolfgang Decker und Kollegen Solidarisch durch die Krise Drucksache 20 zu Drucksache 20 5543. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die Fraktionslosen, Abgeordneten, beide, die Freien Demokraten, die CDU, die BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 69, Beschlussempfehlung und Bericht Integrationspolitischer Ausschuss. Dringlicher Antrag SPD, Kinder, Eltern und Erzieherinnen. Drucksache 25706 zu 20 5609. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Ist die AfD, die beiden fraktionslosen Abgeordneten CDU und Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Ist die FDP, die SPD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 70, Beschlussempfehlung, Bericht SIA, dringlicher Entschließungsantrag CDU, Bündnis 90, die Grünen, Corona der Arbeitswelt, 205707 zu 205614. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90, die Grünen und der fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete, die SPD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 71, Beschlussempfehlung und Bericht, Innenausschuss, Antrag Dr. Daniela Sommer und Kollegen, Taxifahrtkosten zu Impfzentren, Drucksache 20-5708 zu 20-5434. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Wer stimmt dagegen? Das sind die Freien Demokraten, die SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 72, Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses Antrag der Fraktion der SPD Ungleichbehandlung und Diskriminierung beenden Drucksache 20 5709 zu 20 5466 Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten und die fraktionslose Abgeordnete, und die SPD und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 73, das ist die Beschlussempfehlung, und Bericht des Innenausschusses, Antrag der Fraktion der SPD, Feuerwehr besser wertschätzen, Drucksache 205710 zu 205549. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, die fraktionslose Abgeordnete, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Das sind die SPD, die Linke, die AfD, die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist der fraktionslose Abgeordnete. Damit ist die Beschlussempfehlung. Angenommen. Tagesordnungspunkt 82, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses, Dringlicher Antrag Fraktion AfD, keine Überschreitung des festgelegten Betrags, Drucksache 205756 und 205604. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete, CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die SPD DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind die AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich komme jetzt zur Auszählung der namentlichen Abstimmung. Mit Ja gestimmt haben 69 Abgeordnete, mit Nein gestimmt haben 51 Abgeordnete, enthalten haben sich 11 Abgeordnete und gefehlt haben 6 Abgeordnete. Damit sind beide Beschlussempfehlungen mit dem entsprechenden Stimmenverhältnis Angenommen. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Ne? Ah, danke, danke, danke, danke. Das habe ich mir ja noch hier zum guten Schluss aufgehoben. So, ich lasse jetzt die Beschluss. Genau. jetzt stimmen wir noch die restlichen Beschlussempfehlungen der Drucksache 205656 ab. Das sind also die restlichen Petitionen bzw. Beschlussempfehlungen. Wer stimmt den Beschlussempfehlungen? zu. Das ist die Fraktion der AfD, das ist der fraktionslose Abgeordnete, das ist die CDU, das BÜNDNIS 90 die Grünen, das ist die SPD, das ist die Linke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die fraktionslose Abgeordnete. Damit sind die Beschlussempfehlungen angenommen. Ja, jetzt sind wir aber am Ende. Ich bedanke mich für eine sehr konzentrierte Abstimmung. Das hat mir sehr geholfen. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Ich wünsche einen wunderbaren schönen Abend. Wo auch immer. Bis morgen.